Sag einmal, Hofer, was hast denn du da mit dem Emil herumzuflüstern? Ich lass mich beraten. Vom Emil? Na, da kennt sie wenigstens aus. Hofer, ich sag dir, ich bin total verunsichert. Aha, warst du wieder im Internet unterwegs? Ja, und ich sag dir, Corona, Wirtschaft, Steuern, Arbeit, jeder sagt was anderes. Ja, du musst dich halt an die Regierung halten. Da sitzen die Experten, die sie auskennen. Aha, und warum kennt sie dann keiner mehr aus? Einmal hast so, dann hast wieder so. Ja, weil du einen entscheidenden Fehler machst, du das bei Pressekonferenzen und anderen BR-Veranstaltungen nur einem zuhören. Dem Experten schlechthin. Ihm, der weltweit etliche Universitäten absolviert hat. Ihm, der als einziger die Wahrheit beim Namen nennt. Ihm, der als allwissendes Orakel aus dem Wiener Waldviertel die Zukunft kennt wie kein anderer. Ich würde echt gerne wissen, wer in diesen Expertengremien sitzt und wie genau dort Entscheidungen getroffen werden. Und vor allem würde ich echt gerne mal eine Pressekonferenz mit genau diesen Experten sehen. Gott sei Dank habe ich nicht auf all diese Experten gehört, denn das hat sich alles als falsch herausgestellt. Das Problem mit der Wissenschaft ist, dass er sie nicht festlegt. Kann sie aber auch nicht, weil in der Forschung ständig neue Erkenntnisse dazu kommen. Aber ist ja wurscht. Bei uns in Österreich brauchst du nur immer an der Chefsache orientieren und wirst so schön im Fußball alles andere ist primär. Es gibt aber schon noch Medien, die über dringlichere Probleme berichten als das, was gerade Chefsache ist. Ich glaube, über die Corona-Krise haben wir komplett den Klimawandel vergessen. Aber ich habe jetzt gelesen, die Erderwärmung geht heiter weiter. Wenn der Unterschied zwischen öffentlicher Meinung und veröffentlichter Meinung in den Medien zu groß wird, sorgt das für eine unzumutbare Verwirrung innerhalb der Bevölkerung. Deshalb bitte ich darum, nur den Medien zu vertrauen, die gerade in Corona-Zeiten massiv von uns unterstützt wurden. Dort werden sie geholfen. Also nach der Philosophie gibt es dann aber keinen investigativen Journalismus mehr. Ja mei, das braucht ja eh nicht zu so interessieren. Ja, aber es interessiert mich. Warum? Hast du ja nichts davon? Im Endeffekt sind das alles nur unbelegbare Mutmaßungen. Sagt wer? Na er! Er, der das Leben kennt! Er, der die Menschen versteht! Er, der einer von uns ist! Irgendwie habe ich den Eindruck, dass die gegenwärtige Regierung Politik am Recht vorbei auf Kosten der Bevölkerung betreibt. Das sind ja nur juristische Spitzfindigkeiten. Jetzt sind entscheidende Maßnahmen dringend notwendig, damit Österreich besser durch diese Krise kommt als andere Länder. Shut up, man! Weißt du, ich würde mir echt wünschen, dass es in dem Land irgendjemanden gibt, der diesen PR-Gaukler, diesem möchte gern Experten für eh alles, diesem Trumperl, endlich Paroli bietet. Was? Was machst du denn jetzt? Ich schaue mir in der österreichischen Politlandschaft um, aber ich sehe niemanden. Toy, toy, toy.